Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric und neben mir sitzt mein Sohn Luca. Der ist jetzt 16. Ja, hallo. Wird bald 17, in sechs Wochen ungefähr und macht Führerschein mit 17. Natürlich auf dem E-Auto und wir sind hier auf dem Verkehrsübungsplatz. Sein erstes Mal im Auto überhaupt. Also der hat noch nie vorher Auto gefahren. Er hatte mal hinten gesessen oder hissen zum Beifahrersitz. Jetzt sitzt er vorne und das ist ein Verkehrsübungsplatz vom ADAC. Hier darf man fahren und üben. Und das wird lustig. Ich bin mega gespannt, wie er sich anstellt. Also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, und ich muss ihm natürlich jetzt alles erklären, weil er hat natürlich vorher noch nie im Auto gesessen. Also zumindest nicht als Fahrer und geschweige denn im Tesla Model Y. Ich muss erstmal hier auf lässig stellen, nicht, dass der Junge hier einfach mal Gas gibt. So. Und dann ähm, ist ja die Frage, er, er fährt natürlich hier Elektroauto und das ist ganz gut, weil die Fahrschule, die wir ausgesucht haben, die schult tatsächlich auch auf Elektroautos. Also, die haben, glaube ich, Model 3 und ID4, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht haben sie auch noch ein paar andere. Also, von daher, wenn er Model 3 fährt, dann kennt er sich dann mit der Bedienung gleich aus. Von daher erkläre ich ihm erstmal alles, hier, wie man hier fährt. Das ist ja ein bisschen anders als bei anderen Autos. So, Gasbremse kennst du. Na, alles klar. Dann würde ich sagen, Einweisung hat stattgefunden, vor uns versucht noch einer einzuparken, das sieht jetzt schon ganz gut normal. aus und jetzt ist es eine 90 Grad Kurve, lenken Luca, ganz scharf lenken, weiter, weiter, weiter, lenken, weiter lenken, genau, so, was ist das für ein Schild? Vorfahrt, ja, ja. Okay, jetzt fahren wir, würde ich sagen, rechts, okay, hier du musst bis zur, bis zur gestrichelten Linie ranfahren, so ungefähr, so, jetzt kannst du gucken, links, rechts gucken. Rechts blinken, Luca. Und go. Okay, hier ist eine Ampel, die ist aber außer Betrieb. Also der Blinker geht von alleine aus, ne? musst du nicht ja. anfassen. Also wo fahren wir entlang? Rechts, links? Ähm, wir fahren mal geradeaus. Okay. Bis, zu, bis zur gestrichelten Linie ranfahren, Luca. Ja, ja. Nicht da, wo das Schild ist. Da, wo die gestrichelte Linie ist. So, stopp. Links, rechts gucken. Langsamer. Vorsicht, Schlagloch. Bisschen mehr nach links lenken, Luca, nicht ins Schlagloch rein. Das ist gut. Parken wir hier, was machen wir? Nein, weiter geradeaus fahren. Okay. Und jetzt fahren wir links. Du fährst ein bisschen zu weit rechts, Luca, du fährst fast auf dem Seitenstreifen. So, nach links fahren, blinken, links lenken, weiter, weiter, weiter und Gas geben. So, wir dürfen hier 30 fahren. Das ist ein 30er Schild, dann fahr mal 30. Wir wollen ja auch kein Verkehrshindernis sein, Luca. So, hier ist eine scharfe Kurve. Ah. Ah, du musst aber nicht äh, Schritt gestracken werden, Ja, okay, du, komm, es ist mein erstes Mal, jetzt musst Du musst erst mal ein Fahrgefühl kriegen. Du fährst zu weit rechts, Luca. Du okay. bist fast schon auf dem Seitenstreifen. Siehst du da, wo die Freifenspuren sind? <lacht> das haben schon mehrere gemacht. <lacht> ja, das ist... Problematisch, ich sehe es. Wenn es geht, musst du so mittig in der Spur fahren. Ja ist man, schon muss klar. Man ich habe das gelernt im Fahrsimulator, da war so ein Punkt, ja. wo ich am besten... Ach so, ich bin nicht oh, angesch ich angeschnallt. Okay, einmal <lacht> kurz anhalten, rechts blinken, halt hier an, stoppen. Hier. So, jetzt bist du, bist du am Straßenrand. Das ist jetzt egal. Also, jetzt also ganz großer Papa er war nicht angeschnallt. Halt, stopp, stopp, stopp, stopp, so geht das nicht. Wenn du jetzt weiterfährst. Links blinken. Links blinken, nach links gucken, über die Schulter, in den Spiegel auch nach, nach hinten gucken, dass keiner kommt. Hier ist niemand, hier ist niemand. Und über die Schulter gucken, richtig visuell. So. Schulterblick habe ich. Und jetzt weiter, jetzt kannst du los. Ja, ich muss den übrigens ganz durchdrücken und dann blinkt er durch anscheinend. Ja, das gefällt mir, das macht Spaß. Ja, ich sag ja, Autofahren macht Spaß, Luca. Vor allem mit so einem schönen Wagen, der so eine 500 ja, Ich, ich, ich habe aber auf lässig gestellt. Ja, ich weiß. Und das ist trotzdem schnell. Also... So, jetzt biegen wir wieder links ab, äh, rechts ab meine ich, rechts an der Vorfahrtstraße. Ja, alles gut. Weiter. So, jetzt schlagen wir ich mich? mal... Ja, bis jetzt sind wir noch nicht von der Straße abgekommen, das ist doch gut. Hier ist so ein Hütchen, nicht umnieten. Alles gut, mach ich nicht. Das könntest du ein bisschen, obwohl hier ist eine scharfe Kurve, noch nicht so schnell fahren. Lenken, Wee. lenken, mehr lenken. Ich lenke doch. Okay, so, Kreisverkehr. Ja, aber die haben Vorfahrt. So, jetzt kannst du in den Kreisverkehr einfahren. Fahren jetzt fahren wir weiter, zweite Ausfahrt. Zweite Ausfahrt, also ja, diese hier klar. rechts blinken und rausfahren. So, und jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas, Lukas. Jetzt fahren wir mal die 30, die man hier fahren darf. Kommt niemand. Kommt niemand. Und rechts. Lenker, musst du mehr lenken, alles klar. Oh, nicht so viel! <lacht> <lacht> Links! So, das war schon <lacht> das erste Mal, dass wir von der Straße abgekommen sind. Okay, äh, geradeaus, Geradeaus, aus, geradeaus. Was okay. heißt das, Schild? Das heißt, dass wir in dieser Kreuzung Vorfahrt, äh, Vorfahrt haben, haben genau. Dann brauchst du also nicht halten. Ja, ja, ich guck doch nur das Aber trotzdem Schild gucken. Hinter uns ist jemand, aber ja, theoretisch. Theoretisch genau. wäre hinter uns jemand. Und dann hupen die alle, oh Luca, du bist auf der Gegenfahrbahn Und das ist ich ganz schlecht. Ich Vorsicht, Schild. So, weiterfahren bis zur gestrichelten Linie. Rechts, links geradeaus. Rechts raus. fahren. Kommt keiner. Ja. Und los. Ja, wenn man noch nie gefahren hat, dann ist das gar nicht so einfach. Hier sind Hütchen. Pass das auf. Das stimmt. Und wir fahren über die Kreuzung gerade raus. bis zur Haltelinie ranfahren. Ja, ich bin bei der Haltelinie. Gucken Hier ist jemand, Also das halte äh, vorfahrt heißt ja nicht, dass man anhalten muss, sondern man muss nur langsam an die Kreuzung ranfahren, schauen, ob Verkehr kommt und dann kann man weiterfahren. Okay. Anders als ein Stoppschild. So, wir fahren links, okay, in den Kreisverkehr rein und dann gleich rechts erste Ausfahrt. Okay, jetzt lass den mal vor. Ich weiß, Vorfahrtstraße. Okay. Und jetzt aber, komm, Gas. Erste Ausfahrt. Erste Ausfahrt. Und geradeaus hier. Das läuft doch gut bis jetzt. <lacht> ist zu weit rechts, ne? Ja, das ging aber, das war gut. Das ging noch, okay. Ja, fahren wir weiter. Ja, dann ist ja gut. Ja, wie gesagt, es kommt mir sofort, als wäre ich meilenweit über dem Streifen, über dem Mittelstreifen. Ja, das War gerade ein aber bisschen nicht. zu schnell übrigens. Hm. Ach, die ist doch 30 ja, erlaubt. Ist ah, 30. 33. Hat Vorsicht, ja, da ist ein So, das geht doch schon viel besser. Guck mal, kaum 10 Minuten gefahren, schon kannst es. Ja, ist viel zu easy. Ja, mit so einem Model Y ist ja auch nicht so schwierig. Nicht so weit rechts sogar. Du fährst wieder ein bisschen zu weit rechts. Ja, ja. So, stopp, jetzt fahr mal links. Links. Und los, links. Einschlagen. Ich habe gerade eben, als ich die erste Auswahl genommen habe, gar nicht geblinkt, fällt mir auf. Ja, das ist, ist dir Fehler. schon durchgefallen. Ja, du hast es auch nicht bemerkt. Ich bin doch kein Fahrlehrer. Ja. <lacht> mir ist das doch egal, wie du fährst. Du bin als Fahrlehrer. Ich habe hier keine Ausbildung. Ich bin Amateur. Okay. Ich bin nur Praktiker. Wo fahren wir hin? Zu weit Oder rechts. Äh, jetzt rechts, Luca. Rechts. Geradeaus ist der Ausgang. Ganz stahl, äh, scharf einlenken, ganz scharf einlenken. Nicht, dass du wieder auf die Gegenfahrbahn kommst. Okay, geradeaus. Wollen wir auf den Parkplatz oder fahren Nein, wir nicht? das machen wir. Parken, einparken ist die fortschrittliche yeah, yeah, yeah, Variante. Yeah, yeah, yeah, yeah, Erstmal den Wagen gerade auf der Straße halten, das ist das Wichtigste. Kann ich doch, mache ich doch gerade die ganze Zeit. So, jetzt fahr mal rechts, da war ich noch nie. Ja, war 30% ich auch noch nie. Steigung. Was hier alles gibt. Oh, Anfahren am Berg, naja, nichts leichter als das mit dem Tesla. Aber wenn du jetzt eine Kupplung hättest und schalten ja, hast, dann würde ich ihn abholen. aber hier ey. sind Leitplanken, das ist ganz böse, da kriege ich Schweißausbrüche. <lacht> Ich glaube, mit ich den Wagen abwürgen wäre, hätte ich hier einen äh, Verbrenner. Oh Gott. Um, links. Stop. Links. Los geht's. Wir haben Vorfahrt. Ich weiß. Ich fahre nur langsam, weil mir das nicht geheuer ist alles hier. <lacht> Und die anderen wissen. Nicht wieder auf Seitenstreifen. Ja. Ich, die anderen wissen es vielleicht nicht, dass ich hier. Dass ich so, hier pack mal hier. Habe. Okay. Du hast nicht geblieben. Ja, ja, ich weiß. Durchgefallen. Ja, nicht weiß. auf den Seitenstreifen, bitte. Danke. So. Hat doch perfekt geklappt. So, so und... wir mal parken. Nee, parken ist reindrücken. So. Ja, ich weiß, ich hab's nicht richtig reingeklappt. Reindrücken. So. Ach, rein... Ach, hier. Okay. Reindrücken. So, Blinker muss einmal ausschalten. So, und jetzt fahren wir mal zwei Meter rückwärts. Oh Gott. Ähm, Nach oben drücken. Nee, das ist ein Richtig reindrücken. So. Jetzt siehst du auf der Kamera, das ist hier sehr praktisch. Versuch mal gerade rückwärts zu fahren. Dass wir nicht auf den Seitenstreifen kommen. Also in diese Richtung lenken. Genau. Ich weiß. Mach ich gerade. Langsamer bis zur Strichlinie hier. Weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, stopp. Alles klar. Gut, jetzt fahren wir weiter. Todwinkelassistent ist auch sehr gut da. Geil. Hat nicht jedes Auto. Tesla ist super. Rechts? Äh, hier ist nur der Parkplatz. Nee, fahr mal geradeaus. Okay. Rechts, rechts, rechts, jawohl. Vorsicht, nicht auf den Seitenstreifen. ich. Aber es ist immer witzig, wenn man diese Reifenspuren sieht. Ja, das machen natürlich alle. Die fahren alle ich zu mein rein rechts hier. Vor allem da ist es ja völlig aufgewühlt, da ist einer stecken geblieben. Ja, du sitzt halt hier und du denkst halt von hier aus, du sitzt halt normalerweise immer auf dem Beifahrer. Guck mal, wie der fährt. Ja, der fährt auf dem <lacht> Seitenstreifen. Also, das ist ja, meine Fahrkünste sind ja, ja noch exquisit. Das war jetzt ein wenig zu weit rechts. Ja, ja, ich, ich, ähm, leise. Jetzt fahren wir rechts. Okay. Ah, ah, ah, du hast gefallen, du. Bist gefallen. Genau, hier ist einmal Spaß. Ja, du hast mir gesagt. Also ja, ich, ich habe das nur gesagt, um dich zu testen, Luca. Langsam. Schön. Ja, du bist wieder auf der falschen Fahrspur, Luca. Ja, ich merk's. Lenkrad mehr einschlagen. Guck mal, wir fahren jetzt fast 30. Jetzt fahren wir 30. Ja, Ich fahre die ganze Zeit 30. Hab ich auch nicht gemerkt. Okay. Guck mal, wie der fährt, der ja, fährt ja, viel der zu fährt weit weg, rechts hier. Also, geradeaus, geradeaus. Ja, ja, schon klar. Ja, mittlerweile habe ich das, bei so, ich, auch. 90 Grad Kurve, sag also niemals, ich hab's. Siehst du? Ja, ja, ja, das war zu schnell, deswegen. Ja, du hast nicht schnell genug gelenkt. Ja, das auch. Anfahren am Berg, da lachen wir drüber, Ja, Tesla. als Elektroauto da fährt man einfach, Druck, Druck aufs Gas. Genau. Weißt ja, wofür Gas steht, ne? Uh, Gas. Nee, Generator Adapted System. Ja, das Problem ist, wenn du jemals Schaltwagen fahren musst, dann, ja, dann äh, ist das auch. ganz anders. Ähm, du kannst theoretisch nur auf Elektroschulen, dann darfst du zwar keine Schaltwagen fahren, aber fährst du wahrscheinlich eh nicht. Und wenn du Glück hast, kannst du sogar auf dem Model 3 üben oder fahren, dann ist das genau wie hier im Model Y. Wir müssen immer noch einmal einparken, das würde ich gerne jetzt machen. Ja gut, dann fährst du jetzt zum nächsten Parkplatz. Welchen nehmen wir? Geradeaus? Ja, geradeaus ist zu einfach. Ja, fahr mal geradeaus und dann fährst du rückwärts. Genau, hier geradeaus erstmal. So, das ist die gute Parklücke. Und jetzt fährst du rückwärts hier rein. Und jetzt filme ich mal, wie du das machst. Ich Merk steig mal. mal aus. Okay. Ja, das ist zu wenig eingeschlagen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das Hütchen.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 Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Nee, die können hier alle nicht fahren, Luca. <lacht> das ist jetzt diesmal berechtigt, das zu sagen. Ja, das ist ja auch so. Ich kann ja auch nicht richtig fahren. Ja, wer auf dem Verkehrsübungsplatz ist, der kann halt noch nicht fahren, sonst wäre er nicht auf dem Übungsplatz. Ja, geradeaus. Geradeaus, geradeaus fangen wir geradeaus. Okay. Ja. Ja, jetzt sind wir nicht so schisshaft. Ja, Tut mir leid. Ja, okay, ich verstehe es. ist dein Auto so. Das ist wieder diese ganz scharfe Kurve, Luca. Schon einlenken, schon lenken, schon lenken. Guck mal, du bist voll jetzt auf dem Gegenverkehr. Ja, ich weiß. Du musst früher einlenken, sonst schaffst du die Kurve nicht. Guck mal, was Zieler machen. Der hat sich jetzt festgefahren. Kommt da nie wieder raus. Nee, wollte ich auch gerade sagen. So, rechts. So, sehr gut. Er fährt gerade aus. Jetzt schon ja. langsam nach rechts lenken, aber nicht das Schild mit dem. Ja. Das war jetzt ganz spät, Luca. Vor allem kommt hier ein Auto. Ey. Völlig zu spät. <lacht> wir sind auf dem Seitenstreifen. Ich, ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Mann, ey, das war jetzt eine viel Machen wir gleich normal, Luca. Die ja, Runde. machen wir auch normal. So, Luca, das war die Stunde Autofahren. Verkehrsübungsplatz. Ja. Und wie fandest du es? Ich fand's lustig. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, also, also, muss auch sagen, nach ein paar Minuten hattest du es so ein bisschen raus, ne? Ja. Also alles klar. So Und so ein E-Auto fährt sich total easy. So. Ja, ja. So also, wie auf dem go ne?